Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Einführungskurs zu Statistik Software Starter. Wenn Sie Fragen haben beim Ansehen der Videos oder beim Bearbeiten der Aufgaben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, ich helfe gerne weiter.